willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um die Kursadministration. Die Einstellung Ihres Kurses finden Sie oben in der Leiste der Administration unter Einstellungen. Hier stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zunächst sollten Sie Ihrem Kurs einen passenden Kurznamen geben, da dieser oftmals in der Navigation des Kurses erscheint. Anschließend können Sie die Daten von wann bis wann Ihr Kurs stattfinden soll und eine Kursbeschreibung verfassen. Laden Sie auch unbedingt ein Kursbild hoch, da dieses in der Navigation von Moodle erscheint. Es sollte sich ebenfalls für ein Kursformat entschieden werden. Unter Darstellung sollte festgelegt werden, ob die Sprache des Kurses erzwungen werden soll. Insbesondere in Fremdsprachenkursen kann dies von Vorteil sein. Möchten Sie, dass in Ihrem Kurs der Fortschritt der Teilnehmenden im Kurs dokumentiert wird, sollten Sie dies unter Abschlussverfolgung aktivieren.